Mittlerweile gibt es über 20 The Legend of Zelda Spiele der Hauptreihe, wovon auch wirklich alle Spiele wirklich gut sind. Sie haben gutes Gameplay, schöne Quests und eine hervorragende Story. Zum Beispiel in The Legend of Zelda A Link to the Past muss man viele verschiedene Quests lösen, um Hyrule überhaupt betreten zu dürfen. Dieses Spiel hat auch seine Hintergrundgeschichte in einem mitgelieferten Spielehandbuch. Aber heute werden wir uns nur auf die 5 besten The Legend of Zelda Titel der Hauptreihe beschränken. Also kein Cadence of Hyrule. Oh, das tut weh. Und nochmal am Rande des Videos. Dies ist nur unsere Meinung. Deswegen regt euch jetzt bitte nicht auf, wenn euer Lieblings The Legend of Zelda Titel nicht in diese Liste mit reingenommen wird. Wir sind auch eine Person und haben eine eigene Meinung. Und jetzt geht's auch mal nach 30 Sekunden des Intros los. Auf dem fünften Platz unserer Liste liegt The Legend of Zelda A Link to the Past. The Legend of Zelda A Link to the Past ist ein schönes, klassisches The Legend of Zelda Top Down Game, was im Jahr 1991 zum ersten Mal auf dem japanischen Markt für den Super Famicom erschien. 1992 erschien es dann auch in Amerika und in Europa für die SNES. Das Spiel ist ein Action-Adventure-Spiel, in dem es wieder mal darum geht, Zelda zu retten. Dies wurde, wie schon zu erwarten, vom Bösewicht Ganon entführt, der dieses Mal die Gestalt vom Zauberer Agahim angenommen hat. Dieser sperrte Zelda in ein Kristall in die Schattenwelt. Link muss sich also auf den Weg machen, sie wieder zu befreien. Doch dies stellt sich doch als schwerer als erwartet heraus. Er muss zunächst drei Abolette, das Master Sword und eine Mondperle im Hyrule-Tempel finden um schließlich alle sieben Mächte aus der Schattenwelt zu befreien. Dann muss er sich zusammen mit den Weisen auf den Weg machen, Gerne zu besiegen, um die Prinzessin Zelda wieder zu befreien und das Triforce zurückzuholen. Das Spiel fokussiert sich darauf, die Spielwelt, die wirklich sehr schön gestaltet ist, zu erkunden, Gegner zu bekämpfen und Rätsel zu lösen. Zu Beginn des Spiels erhält Link ein Schwert und ein Schild. Im späteren Verlauf erhält er weitere Gegenstände, Items, die neue Aktionen ermöglichen und um mit denen teilweise neue Bereiche der Spielwelt betreten werden können. Ein zentraler Aspekt des Spiels ist die Licht- und Schattenwelt unterteilte Spielwelt. Die Schattenwelt, die der Spieler nach einem gewissen Spielfortschritt an vorgegebenen Stellen betreten kann, ist eine abgeendete Version der Lichtwelt, die deswegen ein nochmal ganz anderes und neues Gebiet ist zu erkunden. Das Spiel hat einen wirklich schönen Soundtrack, der je nachdem, wo man gerade ist, sich anpasst. Im Endeffekt ist es ein wirklich schönes The Legend of Zelda Spiel aus der Hauptreihe, was wirklich viel Spaß macht. Auf Platz 4 liegt The Legend of Zelda The Wind Waker. 2002 erschien es auf dem Markt und begeisterte tausende Besitzer des Nintendo Gamecubes. Bei diesem Spiel hat Nintendo sich dazu entschieden, einen recht außergewöhnlichen neuen Grafikstil zu benutzen, was auch echt gut gelungen ist, da recht gut aussieht. Das Spiel handelt nach den Ereignissen von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es hat auch einige neue Mechaniken, wie zum Beispiel das Verstecken unter Fässern, um von verschiedenen Sachen nicht gesehen zu werden. Die Dungeons in diesem Spiel sind wirklich groß und haben viele Secrets, wie auch wirklich jedes andere The Legend of Zelda Spiel Secrets hat. Im Spiel spielt man als Toon ihr wisst schon, die schlechtere Version von Link, aber er sieht immer noch cool aus, so ganz in grün. Nur was komisch ist, warum spricht Link mit dem Boot? Was hat er genommen, um dies machen zu können? Oder hat er einfach zu viele Tränke von komischen Personen aus irgendwelchen Ecken getrunken? Auch wenn, er lässt es sich ja nicht so anmerken. Aber solange das Spiel Spaß macht, ist es okay. Und ja, dieses Spiel macht sehr viel Spaß. Aber kommen wir direkt auf den dritten Platz. Auf Platz 3 liegt The Legend of Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time ist das erste 3D-Zelda-Game, was damals 1998 auf der Nintendo 64 erschien. Es handelt sich bei diesem Spiel wieder mal um ein RPG-Adventure-Game, in dem man sich fast wie in einer Open World bewegen kann. Man spielte diesen Spiel als Link, der im Dorf der Kokiri wohnt. Dort gilt er als Außenseiter, da er als einziger keine Fee besitzt. Aber im Alter von neun wurde er zum Wächter des Volkes geschickt, dem Dekobaum. Ein fabelhaftes Wesen in Gestalt eines Baums. Der Dekobaum weist Link, eine Fee namens Navy, als Begleiterin zu und offenbart den Jungen eine Bedrohung durch Gallendorf, den Anführer des Wüstenvolkes, der Gerudo. Kurz darauf aber starb der Dekobaum, an Folgen eines Fluches. Seine letzten Worte waren, dass Link zum Schloss Hyrule reisen sollte und dort auf Prinzessin Zelda treffen soll. Gendorf hatte wieder böse Absichten, obwohl er dem König von Hyrule seine Treue geschwört hatte. Gendorf versuchte sich trotzdem am Triforce, einen göttlichen Relikt unendlicher Macht zu vergreifen, das sich in Hyrule befinden soll. Aber da Zelda verhindern will, dass er es kriegt, weite sie Link in ihren Plan ein. Das Spiel hat einen schönen Stil und die Musik im Spiel ist auch sehr gut und passt zu den Elementen. Es ist nicht gerade das leichteste Spiel und die Dungeons sind oftmals schwer, aber sie sind echt spaßig. Mehr gibt es über das Spiel auch nicht zu sagen, deswegen gehen wir direkt zum nächsten Platz. Auf Platz 2 liegt The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild ist wohl das besonderste Spiel der Hauptreihe, da es aus den klassischen Muster herausfällt und den Spielern eine detailreiche Open World entführt. Es erschien damals, am 3. März 2017, für die Wii U und die Nintendo Switch auf dem Markt und ließ das Herz der The Legend of Zelda Spielereihe Fans in Flammen aufgehen. Es ist ein RPG-Action-Adventure-Spiel, in dem es darum geht, dass Link nach einem 100-jährigen Schlaf wieder aufwachte. Während Link schlief, wurde Hyrule von Ganon angegriffen, der die mehr als 10.000 Jahre alte Technologie der Shika zu seinen Nutzen machte, um Hyrule ganz zu zerstören. Link wurde bei diesem Kampf schwer verletzt und wurde deswegen in einen der Schreine gebracht, damit er wieder heilt. Nachdem er gesund war, wachte er wieder auf, aber dieses Mal ohne sich an etwas zu erinnern. Das Ziel in diesem Spiel ist es, vier Titanen auf seine Seite zu ziehen, damit sie im Schloss Hyrule gegen Ganon antreten können, um ihn zu besiegen. In diesem Spiel gibt es wirklich mehrere gut gestaltete Dungeons und über 120 verschiedene Schreine, die wirklich oftmals sehr schwer sind. Das Spiel bietet auch unglaublich viel Content, dass einer aus Team Tom es sogar über ein halbes Jahr fast aktiv gespielt hat. Und die Grafik von diesem Spiel ist auch etwas recht Außergewöhnliches, da man so etwas aus den anderen Teilen der The Legend of Zelda Spielereihe halt noch nicht kennt. Im Allgemeinen ist es ein sehr konstantes Spiel mit einer sehr guten Story, einem wirklich guten Leveldesign und wirklich guter Musik. Doch reden wir nicht mehr lange über dieses Spiel, obwohl es wirklich noch so viele Sachen über dieses Spiel gibt. Aber gehen wir direkt rüber zu Platz 1. Und zwar Link, die Fratzen des Bösen. Link, die Fratzen des Bösen ist ein wirklich schönes Spiel mit einer guten Story. Warte, wie, das Spiel soll auf Platz 1 sein? Das ist ja nicht mal ein Spiel der Hauptreihe. Was ist das für ein scheiß Spiel, das damals auf dem Philips CD erschien? Was macht das denn hier auf der Liste? Okay, jetzt aber richtig. Auf den richtigen ersten Platz liegt The Legend of Zelda Twilight Princess. Dieses Spiel wurde damals 2006 als einer der ersten Spiele für die Nintendo Wii veröffentlicht. Es ist ein Adventure-Rätselspiel mit, wie schon erwartet, Link als Hauptcharakter. Man kann aber den Namen von Link frei wählen, also einen eigenen Charakternamen erstellen. Im späteren Verlauf wird Link in das Schattenreich reingezogen und verwandelt sich dort in einen Wolf. Mit diesen kann man dann auch spielen und immer in between Characters wechseln, was auch wirklich ab und zu echt nötig ist. Wir wollen jetzt nicht zu viele spoilern, aber es hat eines der härtesten Rätseln in der Legend of Zelda Spielegeschichte. Und zwar das Eisblock-Rätsel. Das Spiel überzeugt auch mit seiner wirklich schönen Grafik. Und ja, es ist ein Wii-Spiel mit so einer Grafik, was auch unglaublich ist. Die Schatten der Charaktermodels, die Cutscenes, die Musik, einfach alles scheint mit Liebe gemacht zu sein. Die Musik des Spiels ist auch wirklich gut was man eigentlich erwarten kann, denn es ist ein The Legend of Zelda Spiel und in wirklich jedem The Legend of Zelda Spiel ist die Musik gut. Außer in die Fratzen des Bösen, aber das ist kein The Legend of Zelda Spiel, vergessen wir das sofort wieder, danke. Es wurde sogar 2006 von der Seite GamePro und GameTrailers zum besten Spiel des Jahres ernannt. Wenn das nicht mal ein Erfolg ist. Und so, das war's dann auch schon wieder. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und habt ihr auch schon mal eins der The Legend of Zelda Spiele gespielt? Wenn ja, welches? Schreibt es in die Kommentare. Und nochmal am Rande, wir haben jetzt einen Discord-Server namens Shell. Es ist eine kleine Gruppe aus verschiedenen YouTubern. Und jointer auf jeden Fall. Twitter haben wir auch. teamzom 1 Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.